Kurz erklärt, Open Source. Open Source bezeichnet die öffentliche und meist kostenlose Veröffentlichung von Programmcode bzw. Quelltext. So können Softwareentwickler auf die Arbeit anderer Entwickler zugreifen und für die eigenen Programme nutzen. Open-Source-Projekte sind oft internationale Zusammenarbeiten von Programmierern in der ganzen Welt, die dieselben Ziele verfolgen. Solche Projekte finanzieren sich oft durch Spenden. Software, die auf Open-Source-Programmcode aufbaut, ist meist kostenlos. Prominente Beispiele sind das Linux-Betriebssystem oder der Browser Google Chrome, von dem große Teile des Quelltextes im Open-Source-Projekt Chromium veröffentlicht werden.